Barbara, bei mir haben jetzt beide Kinder eigene digitale Geräte. Das ist ja ein guter Anlass, um Regeln auszumachen. Aber bringt das deiner Erfahrung nach eigentlich wirklich? Absolut ja. Ich merke immer wieder, dass Regeln Kindern helfen, ihre Grenzen kennenzulernen. Auch wenn die Kinder solche Regeln nicht lieben, können sie recht wirkungsvoll sein, um sie vor Problemen zu beschützen. Drei Dinge sind dabei zu beachten. Die Kinder beteiligen die Konsequenzen vereinbaren und die Regeln anpassen. Und was sind so die wichtigsten Regeln? Es geht um Zeiten. Wie lange und wann dürfen Kinder online sein? Gibt es gemeinsame handyfreie Zeiten, wie zum Beispiel Mahlzeiten? Oder wo ist das Handy während der Hausaufgaben? Wer darf was? Welche Apps sind erlaubt? Was dürfen Kinder anschauen? Aber auch, ob Eltern die Geräte der Kinder kontrollieren dürfen? Zum Beispiel kann das sein, wenn du selbst Apps installieren möchtest, dann musst du auch damit einverstanden sein, dass wir uns dein Handy gemeinsam anschauen, um zu sehen, was drauf ist. Oder auch das Handy in der Nacht. Wichtig ist, dass die Kinder ungestört schlafen können. Warum also nicht in der Küche eine Ladestation für die Handys einrichten? Und so weiter und so fort. Hast du ein paar Tipps, wie man die Regeln ausmacht, damit sich die Kinder auch wirklich dran halten? Grundsätzlich machen natürlich die Eltern die Regeln, aber es ist auch notwendig, Vorschläge der Kinder zu berücksichtigen. Für die Akzeptanz von Regeln bei den Kindern ist auch entscheidend, dass es Regeln für Eltern gibt. Das kann ich nachvollziehen. Meine Kinder sind dann auch immer ganz flott, wenn ich mich an etwas einmal nicht so halte. Ja genau, wie du dann reagierst, ist ganz wichtig nämlich zuzugeben, dass du deine Regel nicht eingehalten hast, aber bereit bist, die Konsequenzen zu tragen und dich nicht in Ausreden flüchtest. Von diesem Verhalten lernen deine Kinder ganz viel. Stichwort Konsequenzen, die gehören ja auch immer mit dazu. Genau, die sollten gleich mit den Regeln mit überlegt werden. In vielen Familien bewähren sich als Konsequenzen zum Beispiel zeitliche Einschränkungen, wie ein Spiel- oder Handyverbot für eine bestimmte Zeit oder vermehrt Aufgaben im Haushalt, zum Beispiel den Geschirrspüler ausräumen. Okay, und? Und wenn die Regeln dann einmal erstellt sind, diese auf einem Zettel schön aufschreiben und dort aufhängen, wo sie alle gut sehen können. Die Regeln sollten auch regelmäßig angepasst werden, denn die Kinder werden ja auch älter und sowohl sie als auch wir als Eltern erfahrener.